Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch den ForceTube vor von der Firma ProTube. Und was der ForceTube ist, das erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Ja Leute, ich durfte endlich den ForceTube testen und ich bin froh, dass ich dieses Gerät hier testen durfte. Und äh, ja, wer das Gerät jetzt nicht kennt... Es ist ein haptisches äh, Upgrade, sage ich mir, für unseren Gunstock. Und äh, das Gerät hier simuliert uns, ja, verschiedene Gewehrarten, die wir in VR benutzen. Und äh, ja, hier fährt dann immer so eine kleine Platte raus, die wir hier sehen. Ich zeige euch das gleich mal in der Demo. Es gibt eine Demo-App, äh, ja, sage ich mal. Da kann man äh, vier verschiedene Gewehre, glaube ich, simulieren. Und äh, da kann ich euch mal zeigen, wie das Ganze hier rausfährt. Und äh, ja. Also ich hätte echt nicht gedacht, dass das nochmal so ein richtiger Immersionskick ist. Also das zieht einen nochmal tiefer in VR hinein, wenn ich da, ja, bei Onward oder so durch die Gassen laufe und, ja, schieße. Und das, äh, ja, gibt mir dieses haptische Feedback. Also ist ein richtig cooles Gefühl, meiner Meinung nach. Und äh, habe ich so nicht erwartet. Klar simuliert es jetzt nicht einen richtigen Rückstoß. Also äh, das wäre auch zu heftig, weil, ja dann hätten einige hier kaputte Schultern oder blaue Flecken. Von daher äh, ist es schon gut so, wie es jetzt ist. Und äh, Gewicht ist 57 Gramm angegeben. Ich habe es jetzt nicht äh, nachgewogen, muss ich sagen, aber ich glaube dem Hersteller da. Und ich finde, dass äh, ja, der ProTube Gunstock, der macht jetzt irgendwie ja, eine bessere Figur, weil es schwerer ist, ist ein bisschen realistischer so. Und... Äh, ja, ich, ich finde sowieso, so ein Gunstock ist jetzt nicht, um wirklich besser zu werden, sondern ist eigentlich, äh, um die Immersion zu steigern. Und äh, ich bin dann dadurch natürlich beim Nachladen und so weiter, ähm, ja, ziemlich langsam oder was heißt ziemlich langsamer langsamer, als wenn ich jetzt äh, gar keinen Gunstock benutze. Klar, mit ein bisschen Übung wird man natürlich besser, aber ich denke, man wird nie so schnell äh, wie beim, äh, ja, als ob man jetzt gar keinen Gunstock benutzen würde. Von daher ist es für mich erst erstmal ein, ja, ein Immersionsschub, mehr, mehr ist es nicht und es macht so viel Spaß, damit jetzt die ganzen Shooter zu zocken. Und äh, alleine schon, wenn man ganz normal den, den Gunstock benutzt, ist es schon echt cool, muss ich sagen. Und äh, damit nochmal eine Ecke besser. Äh, Montage ist ganz einfach, wir haben hier nur eine Schraube und äh, wir demontieren natürlich erstmal unseren normalen äh, Schulteraufsatz. Und äh, ja, dann kommt einfach das Ding dran. Da muss man sich das hier so anpassen, wie man das am, am liebsten hätte. Man kann den Gunstock ja beliebig anpassen. Und da ist ein bisschen ja, Fingerspitzengefühl äh, erforderlich. Und äh, besonders jetzt bei den Quest-Controllern, die ja so ein bisschen gebogen sind. Das sind ja so kleine Bananen. Da muss man so ein bisschen äh, ja, auf, aufpassen. Und deshalb ist das, sieht das jetzt alles so ein bisschen eierig aus. Aber so gefällt mir das jetzt am besten. Und äh, ich muss meine Hand nicht irgendwie blöd abknicken. Das erstmal dazu und äh, das Teil soll vier Stunden Laufzeit haben und äh, ich habe eigentlich so gut wie selten vier Stunden am Stück gespielt. Von daher ist es komplett in Ordnung. Wir haben äh, hier eine USB-C Buchse zum Aufladen, äh, das funktioniert auch ganz gut und relativ schnell. Ich habe jetzt noch keine richtigen Tests gemacht, wie lange das jetzt dauert, wenn er voll entladen ist und so weiter, aber es äh, also ist, ist echt schnell aufgeladen, muss ich sagen. Hier haben wir den Koppelmodus, also um äh, Bluetooth ja, zu starten. Hier können wir auch auf lange, wenn wir lange hier drauf drücken, schalten wir das ganze Gerät aus nach, nach Benutzung. Und äh, ja, wenn wir einmal kurz drauf drücken, ist das Ding aktiv und wir können äh, ja, uns mit dem PC verbinden. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt im Video. Als erstes müssen wir sicherstellen, dass wir entweder den mitgelieferten bluetooth dongle in den PC eingesteckt haben oder ihr einen anderen Bluetooth-Empfänger nutzt, wie ich hier zum Beispiel den vom Mainboard. Als nächstes bringen wir erstmal den ForceTube in den Koppelmodus. Dazu drücken wir einmal das rote Protopio-Logo an der Seite. Jetzt sehen wir hier an der grünen LED, dass der ForceTube sich im Koppelmodus befindet. Als nächstes drücken wir auf Bluetooth oder anderes Gerät hinzufügen. Dann ganz oben auf Bluetooth drücken mit der linken Maustaste. Jetzt werden die Geräte gesucht. Und hier sehen wir einmal ForceTube VR. Auch mit Links bestätigen. Die Verbindung wird hergestellt. Das Gerät wird gerade eingerichtet. Jetzt müssen wir ein klein wenig warten. Und schon ist der ForstTube einsatzbereit. Ja, wenn wir an den Punkt angelangt sind haben wir den Forst tube mit dem PC verbunden und können unsere ja, VR-Games damit zocken. Und äh, das Einzige, was man machen muss bei Pavlov, Onward und so weiter, man geht in die Optionen und äh, bei Onward war es glaube ich unter Haptik und äh, da gibt's, ist dann aufgelistet äh, BiHaptik weste und äh, ja, Forst tube und da setzt man einfach ein Häkchen, schließt das Ganze wieder und äh, dann soll es aktiv sein. Wenn nicht aktiv ist, dann einfach Onward nochmal neu starten und wenn man es neu startet und der ist hier aktiv, dann äh, startet Onward und dann vibriert das Ganze hier auch. Und das ist bei Pavlov auch so. Und äh, damit weiß man, okay, das Spiel hat äh, das Ding hier erkannt und äh, wird auch funktionieren. Und äh, ja, bei Pavlov war es auch einfach ähm, unter den Optionen Force tube Häkchen setzen, fertig. Also es ist äh, ganz einfach und dann funktioniert das auch echt super. Was äh, nicht so bei mir jetzt nicht so gut funktioniert hat, wenn ich diese Companion App auf hatte, äh, hat die so ein bisschen reingefunkt und äh, dann funktionierte äh, das schon mal nicht. Als ich die Companion App aber geschlossen habe, war wieder alles gut und äh, funktionierte dann wieder einwandfrei. Und äh, mit der Companion App kann man Spiele auch benutzen mit dem Force Tube, die es eigentlich nicht unterstützen, wie erzählt eben schon. Ähm, da wird dann die Soundspur, glaube ich, abgegriffen und die Soundevents, die dann da stattfinden. Und äh, dann ist aber bei jedem Schuss, den man hört, fährt das Ding hier auch raus und äh, machte keinen Spaß. Also macht für mich keinen Sinn, das so zu nutzen. Aber äh, wie eben schon erwähnt, die wichtigsten Spiele sind da ja auch unterstützt. So Leute, dann zeige ich euch jetzt erstmal, wo man die Companion App findet. Und zwar gehen wir dafür auf die ProTube-Seite und äh, gehen dann einfach auf ForstTubeGunstock.com. Und gehen ganz runter. Und hier haben wir noch mal die, die Spiele, die schon jetzt unterstützt werden. Und äh, ja, also es sind schon die wichtigsten. Das sagt mir hier eigentlich gar nichts. Und äh, die anderen, ja, das sagt das mir jetzt auch nicht wirklich was, glaube ich. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich kenne die Abkürzung jetzt nicht. Und äh, ja. Damit sind wir eigentlich schon gut abgedeckt, glaube ich. Das sind die besten Shooter, die, so für, für, die es für VR gibt. Und ja, hier können wir uns die, die App runterladen. Das habe ich schon gemacht. Und äh, ich zeige euch die jetzt mal. So, hier haben wir die Companion App. Und äh, ja, hier können wir dann nochmal ähm, aktivieren, wenn das Spiel das nicht unterstützt. Und dann ist das das mit dieser Soundspur die dann da äh, abgegriffen wird. Und äh, hier haben wir noch mal so Einstellungen, äh, wie wir was haben wollen. Ne? Da können wir noch mal ein bisschen äh, Power drauf geben. Wie gesagt, dass ich aber Probleme mit der App hatte, habe ich die geschlossen und danach funktionierte das wunderbar bei mir. Aber äh, für mich war die jetzt wichtig äh, für die Demo-Funktion. Und äh, ja, hier haben wir fünf Fünf Gewehre, sag ich mal, Sniper, P90, die M16, PKM und eine Lasergun. Und äh, ja, die, das zeige ich euch gleich mal, wie das Ganze so funktioniert. Und äh, ja, wer jetzt schon sagt, oh cool, den äh, ja, ProTube Gunstock möchte ich mir holen mit dem äh, Tube. Ja, wer jetzt gar nichts hat. Der muss wirklich äh, das Komplettpaket kaufen. Der ist dann bei 528 Euro, ist natürlich sehr, sehr viel Geld, muss ich sagen. Und äh, wer aber schon einen Gunstock hat und äh, braucht jetzt nur das äh, tube modul der kann das hier kaufen, ist sogar momentan im Angebot. Minus 10%, kostet 322,92 Und äh, ja, so kann er dann seinen Gunstock upgraden und äh, hat dann schon schon alles drin, was er braucht. Gut, hier gibt es noch einen B-Pod, was ich sehr witzig finde, wenn man wirklich Snipern will oder, oder so. Ne? Ist natürlich auch nochmal cool. Äh, ja, hier sind die schon bereits vorgestellten Pro-Straps. Die sind natürlich auch sehr genial für den Gunstock, muss ich sagen. Also, äh, die machen echt Sinn beim Gunstock. Und äh, ja, wer sich da irgendwas von holen will... Ja, kann das gerne tun und äh, wenn ihr mich unterstützen möchtet, könnt ihr das unter den Affiliate-Link machen, der unten in der Beschreibung ist. Ich habe von ProTube einen Affiliate-Link bekommen und äh, ja, wenn ihr da vorher draufklickt, eure Bestellung macht, dann kriege ich eine kleine Provision und ihr zahlt nichts mehr. Und äh, ja, ProTube sieht dann auch, wie wichtig eventuell meine Videos für die war und äh, dann kann ich euch in Zukunft äh, weitere ja, Produkte von ProTube vorstellen und äh, ja, da ist uns, glaube ich, allen mitgeholfen. Also eine Win-Win-Situation, sage ich mal. Ja, Leute, jetzt würde ich einfach sagen, wir gehen jetzt nochmal zurück und dann zeige ich euch die Demo-Version. Und äh, ich mache die jetzt mal hier schon mal auf. So, jetzt seht ihr mich nicht mehr. Und äh, hier kann ich jetzt quasi unsere Sachen simulieren. Und äh, ich halte das jetzt mal so, dass ihr das dann auch wirklich seht, was da passiert. Und äh, ja, jetzt machen wir mal einen Sniper-Schuss. Wenn ich drauf drücke, hält er dann? Ne, hält er nicht. Okay, und jetzt die P90. Das ist ein, Sch ist ein Schnellfeuergewehr, sage ich mal. Dann haben wir hier die M16. Die geht dann immer so kleine Feuerstöße raus. Die PKM. Und dann haben wir hier nochmal eine Lasergun. Und dann, dann vibriert da einfach. Da kommt nichts raus, sondern der vibriert nur. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ich denke mal schon. Ja, ist eigentlich das war eigentlich schon alles zu, dem, zu der Demo-Version hier. Und ja, man muss einfach sagen, es ist ein cooles cooles Gefühl, wenn man wirklich schießt und äh, genau das passiert dann da und äh, ja, ich kann das Teil nur empfehlen, ich kann aber auch Leute verstehen, die sagen, äh, das ist mir echt zu teuer, kaufe ich mir nicht oder kann ich mir nicht leisten, es ist wirklich was für VR-Bekloppte, das muss man einfach sagen, ne? also positiv bekloppt <lacht> und äh, ja, also ich äh, würde mir das genau wie die Behaptics-Weste, wo ich sage, es ist ein richtig cooles Stück Hardware, genau wie das hier, ähm, würde ich es mir auch nicht holen, weil es mir momentan einfach zu teuer ist. Es gibt die finanzielle Situation auch nicht her. Und äh, ja, wer aber echt nicht aufs Geld achten muss und äh, spielt gerne Shooter, hat eh einen gunstock ähm, der sollte sich das Teil hier echt holen, also echt genial und ich glaube, in Kombination mit, Bi mit der Behaptics-Weste, die ich leider jetzt schon zurück äh, zum Andy Man gegeben habe, ähm, ist das nochmal eine Ecke besser. Also wenn man da mit Onward spielt, mit der Behaptics-Weste, mit, äh, ja, mit dem Force-Tube-Modul, also ich glaube, dass man richtig äh, gut aufgestellt, sage ich mal, und hat da mit Sicherheit richtig Spaß. Also, teuer ja empfehlenswert, trotzdem ja, also äh, sollte man sich echt überlegen, wenn man äh, wirklich das Geld investieren kann und wie schon gesagt, ähm, VR verrückt bekloppt ist, dann äh, lohnt sich der Kauf auf jeden Fall. Ja Leute, wenn euch das Video hier gefallen hat und ihr sagt, boah, Echt cool, was ProTube da macht. Ich möchte mir da was holen. Wie schon erwähnt, würde ich mich mega freuen, wenn ihr meinen Affiliate-Link da unten benutzt von der Firma ProTube. Und äh, ja, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich auf ein Abo freuen. Das würde mir echt weiterhelfen. Like nicht vergessen. Also es wird oft vergessen, aber äh, ja, wenn ihr jetzt an dem Punkt angelangt seid und euch das Video gefallen hat, dann einmal Like-Button drücken, Abo-Button und die Glocke aktivieren. Und ja, dann wären wir schon am Ende, würde ich sagen. Und äh, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.